Waren Sie schon einmal bei uns in der Opernapotheke? Mein Name ist Silvia Milenkovic und ich begrüße Sie seit 20 Jahren hier ganz herzlich. Bei uns steht jeder Mensch individuell im Mittelpunkt. Wir unterstützen jeden dabei, seine persönlichen Ziele in puncto Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden zu erreichen. Unsere Kunden schätzen neben dem herkömmlichen Sortiment auch unsere Hausspezialitäten und unser breit gefächertes Know-how unter anderem auch im Bereich der traditionellen chinesischen Medizin. Wir verstehen Schönheit als Zusammenspiel zwischen innen und außen und bieten dazu zahlreiche Supplements und marktführende Kosmetika an. Ein ganz besonderes Angebot ist unser hauseigenes Kosmetikstudio, wo unsere erfahrenen Kosmetikerinnen auf die Bedürfnisse ihrer Haut eingehen. Der Besuch bei uns ist eine Wohltat für Körper und Seele. Tun Sie sich selbst etwas Gutes, schauen Sie vorbei, wir freuen uns.